Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Durchsickern von US-Geheimdokumenten, unter anderem zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, bemühen sich die USA darum, ihre Verbündeten zu beruhigen. US-Außenminister Blinken sicherte seinem ukrainischen Amtskollegen Kuleba anhaltende Unterstützung zu. US-Verteidigungsminister Austin versprach eine umfassende Aufklärung. In den vergangenen Tagen waren auf mehreren Online-Plattformen eine Reihe geheimer Dokumente aufgetaucht, die teils als echt und teils als manipuliert eingeschätzt. Werden. Es ist immer noch eines der Top-Themen in den großen US-Fernsehshows, die geleakten Pentagon-Files. Inzwischen hat der US-Verteidigungsminister eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet. Wir nehmen das sehr ernst und wir werden weiter ermitteln, jeden Stein umdrehen, bis wir die Quelle gefunden haben und das genaue Ausmaß kennen. Der Außenminister ist um Schadensbegrenzung bemüht. Wir haben mit unseren Verbündeten und Partnern gesprochen, um ihnen zu versichern, dass wir alles tun, um die Sicherheit geheimer Informationen zu gewährleisten. Es sind Dokumente zu geheimen Militärinformationen über den Ukraine-Krieg, über das Ausspähen von Partnern und immer wieder wird Neues bekannt. So berichtet die Washington Post über ein Dokument, das zeigen soll, dass Ägypten heimliche Waffenlieferungen an Russland planen würde. Aus dem Weißen Haus heißt es dazu, diese Informationen seien falsch. Auch wenn bislang keine offizielle Bestätigung vorliegt, halten Experten die Dokumente für authentisch. Gegner werden diese geheimen Informationen für ihre Zwecke uh, benutzen, um ihre Methoden anzupassen, them, vielleicht auch, um Spionen auf she, die Schliche zu kommen. Inzwischen sind die Originalchats, in denen die Pentagon-Dokumente aufgetaucht sind, aus dem Internet verschwunden. US-Präsident Biden ist am späten Abend in Nordirland eingetroffen. Anlass seines Besuchs sind die Feiern zum 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens. Biden wurde nach der Landung vom britischen Premier Sunak empfangen. Für heute Nachmittag ist eine Rede des US-Präsidenten an der ulster Universität in Belfast geplant. Mit dem Karfreitagsabkommen wurde 1998 der blutige Konflikt zwischen pro-irischen Katholiken und pro-britischen Protestanten beendet. Gesundheitsminister Lauterbach stellt heute gemeinsam mit Agrarminister Özdemir seine Pläne zur Cannabis-Legalisierung vor. Voraussichtlich sind diese weniger weitreichend als ursprünglich geplant. Medienberichten zufolge soll es künftig keinen freien Verkauf in lizenzierten Geschäften geben. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, soll zunächst nur der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Anbau von drei Pflanzen zum Eigenkonsum erlaubt werden. Ein Luftangriff auf ein Dorf im Nordwesten von Myanmar hat international Entsetzen ausgelöst. Medienberichten zufolge wurden mehr als 100 Menschen getötet. Offenbar wurden sie während eines Treffens regierungsfeindlicher Kräfte beschossen. Ein Sprecher der Militärjunta Myanmars sagte, man habe Terroristen treffen wollen. UN-Generalsekretär Guterres, ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sowie Amnesty International verurteilten den Angriff aufs Schärfste. In der Fußball Champions League hat der FC Bayern nur noch geringe Chancen auf das Weiterkommen. Die Münchner verloren das Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City mit 0 zu 3. Das Rückspiel findet in einer Woche statt. Und hier noch die Wetteraussichten. Heute im Nordosten zunächst überwiegend sonnig, sonst oft dichte Wolken mit Regen. Am Nachmittag im Westen teils freundlicher. Höchsttemperaturen zwischen 7 und 16 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 12 Uhr.